Der Trend kann man eigentlich heute an dieser Veranstaltung von Kernen sehr gut feststellen. Alle interessieren sich mal primär für das Bewegbild. Alle wissen, dass die Kommunikationstechnik jetzt eine Bedeutung gewinnt. Wir jetzt aus technologischer Sicht sehen einen extremen Trend in der künstlichen Intelligenz, damit man die Relevanz und den Kontext auf die Person automatisiert schon finden kann.